Wie war es bei dir, Nicole? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt? Nee, ich ich erzähle mal gerne meine drei New Work Momente und mein erster New Work Moment war letztendlich der, ich habe in der IT-Implementierung äh, gestartet, ähm, war eher so ein bisschen, ich habe auch da schon das Unternehmen danach ausgesucht, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe. Also ich bin tatsächlich nach Mannheim gegangen, wo ich mir nie vorstellen hätte können, da hinzugehen. Einfach deswegen, weil das das Gespräch war, bei dem ich mich am wohlsten gefühlt habe. Und weil die einfach gesagt haben, uns ist egal, ob du IT kannst. Hauptsache du kannst logisch denken und wir glauben einfach an dein Potenzial. Also das war so der Start in meine Karriere und ich durfte da auch alles, was ich irgendwie wollte. Aber ich habe gleichzeitig und das war mein erster New Work Moment oder eigentlich war es dann, wenn ich jetzt mal so dir das so erzähle, war es vielleicht sogar dann tatsächlich der zweite. Der erste war, dass ich dort alles durfte, wozu auch immer ich bereit war, die Verantwortung zu übernehmen. Ich, ich habe nach zwei Monaten die neuen Mitarbeiter geschult. Ich bin nach drei Monaten das erste Mal allein nach Indien, habe ein Büro ausgesucht also, und habe auch ganz viele Fehler gemacht. Und niemand hat mir jemals einen Vorwurf draus gemacht. Und ich glaube, das hat mich ganz tief in mir drin geprägt, dass wir Dinge... Tun, dass wir alles können, was man uns zutraut. Ja, ich glaube, das, das ist so, so das Erste. Das Zweite war dann aber, dass ich Tools eingeführt habe, die eigentlich keiner haben wollte. Und da habe ich so ein bisschen die Seiten gewechselt und habe mir gedacht, ne, da muss es doch irgendwas geben, wie man Menschen, ähm, wie man nicht nur sagt, hier nutzt dieses Tool, sondern wofür wo, braucht ihr das? Was habt ihr davon? Das war so der erste Moment. Der Zweite war dann tatsächlich eher so lebensbedingt, wie ich Kinder bekommen habe. Und ähm, da habe ich mir äh, ich, ich wollte mich nicht in so ein Korsett pressen lassen, des Halbtagesjobs, wo ich um 2 Uhr meinen Stift fallen lassen hätte müssen. Und auch wenn es ein großes Unternehmen war, zu dem ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe und ich auch eine Führungsposition hatte und man mir alle Türen gefühlt offen gelassen hat, hatte ich das Gefühl, nee, ich will das nicht. Ich will weiterhin einfach inspiriert sein, verschiedene Themen aufgreifen können, mich nicht auf eine Sache beschränken. Und habe da eben dann in der Freiberuflichkeit eher den Weg gesehen und habe mir gedacht, also wirklich mehr vom Arbeitsmodell her, so will ich arbeiten. Ich möchte lieber zwei Tage oder vielleicht auch mal eine Woche durchpowern, wo ich meine Kinder gut betreut weiß und dann aber auch wieder für meine Kinder da sein und mich nicht entscheiden müssen, sondern beides haben und beides mit voller Power. Und das ähm, war so mein zweiter New Work Moment, der mich, glaube ich, sehr geprägt hat und wo ich heutzutage auch oft, wenn ich mit, mit ähm, Führungskräften spreche und Gott sei Dank sind das ja auch immer mehr Frauen in Führungspositionen, die zum Teil auch Teilzeit führen, mir wünsche den, äh, den Führungskräften was zu geben, wo sie nicht das Gefühl haben, ich muss nur noch schneller rennen und ich, ich selber gehe immer noch mehr verloren, weil leiden tun nicht die Kinder, leiden tut auch nicht die Arbeit, sondern im Zweifel die Führungskraft selber, die sich selbst ganz, ganz, ganz hinten anstellt, sondern dass es da eben Wege geben sollte, wie man das mit einer besseren Balance hinkriegt und äh, da ist so mein dritter mein dritter Moment, das war so vor fünf Jahren, als so das Thema agiles Arbeiten kam und ich habe das nie als Scrum einführen gesehen, sondern eigentlich eher als etwas, wo es darum ging, wie kann ich mehr Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung wieder zurückgeben, gesunden Menschenverstand und die Leute aus dem Hamsterrad rausholen und dadurch erkennen lassen, was braucht es denn jetzt und nur noch mehr Arbeiten bringt nicht bessere Leistung, wenn ich meine Spülmaschine ausräume oder meine Waschmaschine befülle, denkt mein Kopf, mein Kopf hört nicht auf, im Gegenteil. Oder auch wenn ich abends ins Bett gehe, in der Früh wache ich auf und habe die Idee. Also was in der Wissensarbeit einfach möglich ist, wenn wir uns lösen von dem, je länger ich da bin, desto mehr kann ich schaffen. Das ist so ein bisschen für mein dritter Moment und wo ich hoffe, dass wir wirklich auch da ein bisschen ein Umdenken hinkriegen mit Experimenten, weil natürlich auch ich nicht weiß, wie viel, wie, wie, geht das? Wie viel brauchen wir dann doch vielleicht Struktur und auch ein bisschen Disziplin, die uns dazu bringt, Ach, jetzt musste ich aber doch an den Tisch setzen. Und wenn du gerade keine Lust hast, also wo ist auch hier die gute Balance zwischen Freiraum, Freiheit, Kinder, die mich dann vielleicht wegdrängeln vom Tisch und ähm, dann vielleicht auch beim Arbeitgeber, der mich diszipliniert. Also hier einfach so eine gute Balance zu finden. Das sind so meine, mein Weg zu New Work, würde ich sagen.